Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel lp e. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Der Herr hier wartet schon sehen Sie sich auf einen Kampf und ja, den gönnen wir ihn doch mal. Ne? Ich bin mal hierhin gegangen. Ne? Wir müssen ja hier jetzt ne? nach Spike vor. Ich habe mir gedacht, mal von hier aus sein. Vielleicht ist ja da noch was Schönes. Ich nehme jetzt mal an, der Weg wird mir irgendwie so blockiert oder so. Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal. Meine zusammenstellung ein bisschen merkwürdig wieder. Ähm, ja, ich habe vorherigen Mitglieder von damals wieder reingenommen, damit die hier wieder ein bisschen hochleveln, weil ich habe so Gefühl, wir sind schon wieder für die Story zu stark, also nicht hier alle 44 und so. Das ist ein bisschen krass. Also, ja, durch mal die hier hochleveln, bis die auf diesen level angekommen sind, haben wir wieder also hier so ein paar Pokémon hier, die wir entwickeln können. Und ja, gehen wir mal von hier aus jetzt sein. Und da habe ich eine Team gesehen, gibt mal her gewissheit Guck mal da der ball schwebt jetzt in der luft bei dem ah. Boom. sehr krass also machen wir den mal platt dann stärkt steht der für ins gesicht geschrieben sei es gut gestatten nämlich einen kampf davon zu überzeugen so ein nachteil ist, wir haben jetzt natürlich nur drei pokémon zur auswahl Patrick und ja du Cool. Talks nicht gerade die beste Wahl, aber ähm, ja, lang Stoß sollte trotzdem zu machen sein. Vor allem der ist der 44, merke ich gerade Na, natürlich warten, vortragbar. sondern ja ein, nee, du hast noch zwei Watt ich glaube ich sollte hier noch nicht sein aber okay Mal schauen da ist ein camp da können wir uns gleich wieder hoch rein wenn es brennt sich wird Du so gut es jetzt entwickeln können ne? ja. was für den quarter Seid ein bisschen krass hier finde ich gerade 44 Risiko tackle oh Gott big talks ist weg okay ich fange an zu glauben dass das vielleicht nicht so eine krasse Idee war hier aber mal schauen ja wir werden natürlich big wieder beleben obwohl wohl beleben ich glaube mir fehlen so einige ich habe ja Leber ich gefunden nämlich an schon wieder riese kettle alter wirklich mal ab ja flora wird jetzt glaube ich drauf gehen so was nochmal mit big talks in der voll hoch geil ist wird das schon wieder gehen akrobatik nein ich will diese schwächlinge hoch trainieren komm schon auch damit nicht ähm, ladung stoß potzer Okay, komm her ich will jetzt nicht kaputt hauen ey. nein das gibt's es jetzt nicht was da macht sich Sorgen, hat der Kampf schief laufen gehen könnte, irgendwie sowas. Autsch. danke. Ja, So, jetzt bitte nicht, was voll nervig ist. Das wäre sehr schön. Nein, ja, elefant der sich in die Erde reinbuddelt natürlich. Morty pot was für ein aber du bist die entwicklung von So, ja. ja, ich muss ja auf niemand sicher gehen man rubla So. hochrüstung ob das noch die initiative die okay vielleicht gehen wir noch nicht hier hin weil der irgendwie voll krass drauf ist der typ okay ich muss jetzt mal pokémon wieder beleben geht noch nicht Nein, erfahrungspunkt kriegen die sollen nicht daher hängen noch mehr äh. gut dann gehen wir eben von dings aus weiter nämlich an ich merke gerade Grundlicht. das ist auch nicht schlecht gegen natürlich das, das ist auch geist glaube ich Aber sehr gut endlich funktioniert mal paralyse nach tief sie deine bruchrüstung auch nichts gemacht Okay, gehen wir nicht da lang an. so gut ist du sich wahrscheinlich weiterentwickeln ne? äh, wie, er war, wie ich erwartet Mein meinem erkennt eben ein teil wenn es vor mir steht Boah, so viel geld ich habe den glücks auch ausgerüstet bei big talks und er hat so gut entwickelt sich die konnte schon wissen, hat sich zu Taub entwickelt das hat schon die letzte entwicklung nee, ne? Na, ja, kann ein kann einigermaßen kann einigermaßen schnell fliegen es fährt immer zu sein trainer in sein nest zurück egal wie weit es entfernt von ihnen ist ein echter Gent, wenn versteht, sein Leben zu beschreiben ohne sich Feinde zu machen. Oh, alle schön du die Entwicklung Pokémon stoppen musst du den B-Knopf drücken. Ja. Ich nenne mal Entwicklung stopp. Okay. Äh, nicht nur vom Wetterbedingten Schaden, sondern auch vor vielen Attacken bei dem... Okay, cool. Oder so ein Competitive-Teil okay dann gehen wir eben den weg den wir gehen sollten ursprünglich nehme ich an ich würde nur meine pokémon benutzen die noch nicht so hoch gelevelt waren ich dachte der 44 mit all meinen pokémon war schon ein bisschen zu krass aber anscheinend war ich schon wieder lag schon wieder falsch ne? ja. Und dann gehen wir später eben hier hin ich will eigentlich mit dir reden. matt und grit ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim camping eine Beere für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen zu Zutraulichkeit? Und es gab aber so ein Spiel mit einem Pokémon. Okay, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Cornelia, dein Topf wo ist er? Mein oh, Alola Malola, Ach, auf Geräusche nicht wahr? Guten Tag, mir aus gerne, nicht wahr? Okay, ihr wisst, was jetzt kommt. Ne? Kochen, ich will kochen. Jetzt wird gekocht. Habt ihr Hunger auf Amarena? Bären? Nein, es mir doch egal. Ich mache jetzt neun Stück. Zehn Stück. Ihr ruiniert meinen ganzen Topf jetzt. Und jetzt komme ich... Und Karten. Feuer. Feuer feuer und jetzt kommt rühren rühren rühren immer schneller was rührt ihr also langsam da muss ich doch vermischen mit dem feuer na na komm ich weiß bis heute immer noch nicht wann genau man drücken muss war glaube ich nicht richtig. Ich muss das während das im Innern dieses Rings ist oder darüber Ich verstehe das nicht. Oder da wurde auch irgendwie noch nie erklärt so, ne? So. Pass mal auf du. Scharfes Gemüsikari. Das passt mal auf. Das ist Big talks Ich habe rosa Bäckchen, hat es doch schon mal, was, ne? alles klar. Gut gemacht. So, und jetzt verschwinden wir von mir weil ist mir ein bisschen zu krass hier diese Gegend, habe ich so ein gefühl. Jetzt kann ich mich hier teleportieren. Cool, ne? Äh, hier dann. Chester, Sir Chester, Chester. Chester, der große. Der Weise, der wahre Prophet, nämlich ich an. Keine Ahnung. bleibt dieses Video, wenn er Chester heißt. warte mal, hier war ich noch gar nicht. Stimmt ja. Aber, ja wart. Du bist ein Mantierbs, ne? Guck mal her. Ich würde ich doch schon gern fangen wenn es geht. Hier ist Nix. Und dann muss ich echt erreichen. Da naja, du bist ein Baby-Pokémon. Du so hältst nicht viel aus. Es hagelt, wo so ist hat vielleicht nicht nur normal oder so? Also keine Ahnung, er wird das schon nicht töten. Oh, kann mir jetzt nicht mit so was ja, natürlich hat er jetzt voll die krassen angriff auch äh, oh ja du hast gar nicht ging es aha aber mal lichtschild etwas genesung oder so oder synthese so eine physische hat ist klar gibt es jetzt nicht Big Tox Hilfe. Mein Gott, Big Tox. Ich muss schon wieder Tox sein, so also toxisch hier. Am besten jetzt noch Mangenroblar, aber ich glaube, das wird den schon umbringen, ne? Ja, wir Ball hier. Mustard. Ja, okay, ist ein Baby-Pokémon. Ich nehme an die kannst du sehr viel einfacher fangen. Und reißt aus, halt ein Level ab. Ja, vielleicht liegt es an einer niedrigen Temperatur des Meeres, aber die auf der Galarium bewegen sich etwas schwerfälliger als andere. Ah. Ja. Ja, nein. Ist überhaupt nichts. Hallo. Warum es denn dieses Gebiet, wenn hier rein gar nichts ist? Wie ist das? Ja, bist du? Ich, ich kenne das nicht. Wer bist du? gast Okay. Demand, das bist du überleben. Ne? Also, was du bist. Giftfalle. Das bist nicht eis. Komme. In meinem Ball. Um, äh, na. Aqua durchstoßen. Wasser? So, nicht auf So, was Gift oder so? Ja, auch nicht schlecht. Noch. Das ist Giftfalle. Irgendwie sind nicht einsetzbar gegen mich. Na, komm her. Bleib da drin. War eigentlich in der Story. müssen weitermachen weiter mal. Ich werde jetzt schon wieder gezeigt wird von diesem ganzen Pokémon. Wenn du auch So, wir sind mal schwächer. Also ist es ja immer einfacher zu fangen sein, Komm. Bist du Giftwasser? Wird man von seinen Stacheln gestochen? Setzt zunächst taub ein, ein gefolgt von einem nahezu unerträglichen starken Juckreiz. Cooles Teil, glaube ich. Nehme ich an. Oh Gott, so habe ich noch mal nachgecheckt. Was das war ja jetzt aber stehen geblieben? Da links war nichts mehr. Hier links weiß nicht. Wir müssen nach rechts. Also, gehen wir mal mal. Aber perla, gott die fetten Typen, die schwimmen die ganze Zeit. Gott, da so habe ich mal ein Pokédex nachgeguckt Das ist nicht Wasser, da ist Kampf. Was Schwarzgurt. passend. Okay, dich. Mal an Tränken und zur Aufstellung, ich habe schon wieder auf Screen vergessen. So ein Schwarzgott mit den Pflanzen-Pokémon, das wird da wohl zu machen sein. Kann ich ja vielleicht irgendwas beibringen? Flora, also ein move ist jetzt nicht das Beste, was man hier für Geld kaufen kann. Ja was haben wir hier alles? Solarstrahl und so habe ich bekommen. da bringt es jetzt nicht so. Fassade. schnarcher nix an offensiven attacken wenn ich einen sonnigen Beat wäre, könnte ich dann eigentlich so kurzzeitig beibringen ne? wir tanken die man auf gegner los das müssen auf einen schwach abzielen. mehr steckt nicht sein Wäre eigentlich nicht schlecht ne? die TMs so jetzt mal zu ändern schwarz gold mario kaukton ja und ich weiß nicht dass du Kampf bist. Also komm ja, sei bitte nicht zu stark. Okay, das geht. Ich habe ein Zauberblatt. Dreck, ey. und Durchbruch. Ich kann ich nicht so viel abziehen. Hat verdammt. Flora. Ja ein anderes pflanzen pokémon das ist jetzt noch kein einziges getroffen das ist auch ein problem also von den neuen das war wohl nichts aber trotzdem voll stark der angel so stoß kommen wird schon klappen oh, Harry, Julia. okay es hat geklappt hat Florian Level Up, hm, wo ist nur auf Ankunft vier attacken richtig einzusetzen? Habe ich verloren in der Galerie im Exil angeblich eine mysteriöse Kampfwurst namens Baritzo, die einzelne Meisterdetektiv eingesetzt haben soll. Oh Gott, okay. Schwimmer. Schwimmer bedeutet Wasser-Pokémon. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe keine super gleich mehr. Oder überhaupt denke. So, Wasser-Pokémon. Ich habe Elektro- und pflanz pokémon an der Stelle. kommen oh. Kämpft gar nicht. Na toll. Na, was sagst zu meinem geheimen Strand? Er ist ein wundersames Paradies mitten des kalten Ozean. Kleiner, war fein. So herkommen ist habe ich ein geschenk für dich ist du eigentlich irre glaub, so ein bikini herum während hier so ein wetter herrscht da machst du sie eigentlich neu der attacke tauchen, können pokémon ins wasser abtauchen wo sie vor gegnerischen angriffen sicher sind was wir an meinen kalten abgelegenen strand Internet von ihr, dass sie mir einen geilen Strand zeigt. Äh, findest du nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann sie so gelassen im Bikini darstellen? Ahnung, wie kannst du nur in Badose darum stehen? Ich glaube, mir für jeden Moment die sämtlichen Zehen haben. Ja, ich äh. sehe oh gerade hier Gott. Ja, da ist noch einer und da ist ein... das ein. Jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade gesucht so was Ich bin mir ein Pokémon, ein effektiv trainierte Einheit. Ja, sie genau hin. Und ganz sicherlich an unserer Stärke. Oh ja. Kihor. Darren. Mess them up. <lacht> es hagelt. So, jetzt komme ich wieder mit ein zaubergott hier an und Du hast mich wieder kaputt, ne? Gott, verdammt! Hey, jetzt gibt es ja nicht nur hat ja gar nichts drauf. Ey. Big talks, du bist schon wieder dran. <lacht> hat schon wieder an. Oh, ich habe keinen Bock, ich will nur bei mir zu Hause abhocken. Mann, Fuß und dann haut er mich. das war doch kein fußtritt das war überhaupt kein fußtritt oh Verdammt, schon wieder Au. das war kein fußtritt wie kannst du es wagen mich anzulösen volltreffer Also jetzt wenn irgendwie so wasser pokémon trainer ja gar nicht mal schlecht ne? Natürlich kommen jetzt hier keine Autsch. Also, so war eine Überraschung. Mal das hier erstmal. Ich glaube, ich halte Big Talks mal hoch. Ne Sonst also wird das hier ein bisschen nervig. Und wenn ich Glück habe, auch der den Put. Komm, versuch. Kriegst du schon down. Oder? Komm. kam schon. Nein. Oh Gott. Autsch. Oh. Warum? Probieren wir. Ja, ja der hat sich hochgehalten. Stimmt ja, aber Lebkraft oder warum hatten eh schon wieder so hp das zauberblatt das gibt es jetzt nicht gut ich kann mich ja an den dingen in dem zelt hier gleich wieder hoch ein aber war Er trinkt ja da ein Wasser schwarz Darin wurde besiegt verloren. Wir sind wohl doch nicht so effektiv. wie Ich dachte, ich selbst in den Ring steigen könnte, würde ich sogar die Pokémon des champs bezwingen. Denke ich zumindest. Ja, wenn wir da ein neues Zeugs. So, hallo, da ist ja noch was. So, ist vielleicht schon mal im Camping King getroffen, man munkelt, dass er sich irgendwo in der Naturzone aufhält. Er kann eben die, angeblich die Farbe des Zeltes ändern, bewerten wohl auch deinen decks Übrigens, wenn der kalt ist oder müde ist kannst du dich gerne in meinem Pokedeck, Pokecamp etwas ausruhen. Von Alfred, alles klar. Hi, na. dann kochen wir mal kochen möchte mit Alfred kochen ich möchte mit alfred kochen es wird gekocht so mal vier von denen ein drei von denen zwei von denen oh. ist nur hatten... ich und der <lacht> da habe ich immer wieder für die NPCs so aussieht so, weil dann kommen wir mal die Pokémon und denken sich so ja, yeah! dann oh <lacht> maximale Energie. Also wie so ein... Wie so ein Schwertmeister. So. Ich verstehe nicht, warum man das muss. Wenn sich im Kreis befindet oder... Ich werde aber mal wieder explodiert. kommen das war voll geil. Ich habe es gewürzcurry ein gesicht hocker schafft gewürz gewürz Gewürzcurry meine ich da sind jetzt wieder belebt worden das ist jetzt die preisfrage jawohl gut dann holen wir uns noch hier ist ja da ist aber mich schon mal Ah. okay ich glaube die dinger sind echt nur da von der ich von den abhauen soll erstmal. so ich glaube links war ich noch nicht komplett links ne gott doch hier war ich schon wir haben jetzt ein rochen ins gesicht gesprungen so, bitte sagt mir, ich kann jetzt flüchten. Danke. Danke. Sehr jetzt noch, Ich war ja schon überall, als klar. Glaube ich. Ja, da unten war ich noch nicht, stimmt. Tschüss. TM. Steinhagel. Jawohl. Langsam können wir die guten Teile ja. So, wo bin ich eigentlich jetzt hier auf der karte aber ich muss noch ja nach unten ich muss nach unten ist klar geht es dann rechts lang ah, diese blöden oh. Sollen wir auf mich anzuspringen es hagelt so, von dem kann ich wahrscheinlich nicht mehr können, deswegen ja ich gut dass diese Poco puppen so casual verkauft werden so oh. du siehst aus als hättest zu wasser pokémon komme her. ich hoffe ich so dass meine agro steller beim schwimmen nicht sofort die puste ausgeht wird agro steller schwimmerin elisa ja, freut dich aus das hat... oh, du bist abding Sehe schon mal, wie du aussiehst, wenn du entwickelt bist. Okay, Zauberbat. Ja. Ich denke mir mal, welche Attacke setze ich denn am besten ein? Ja, wie was? Vielleicht die einzige Attacke, die, die ich einsetzen kann. Mit war das jetzt? Was Dingens. Ich uns? wie ich oder so? So bitte habe mich jetzt nicht kaputt. Gut. Ah nee, warte, du bist am Gift und äh ja, aber du siehst mir sehr defensiv aus, komm schon. Vielleicht doch Down kriegen, ne? Stimmt, du hast Wasser gibt. Äh, Gift schock und oh nee. da kann ich nicht vergiften und da war nicht so stark, gut. Ich habe gedacht, du bist ein defensives Pokémon genau wie ich. Wird genauso schwach wie Flora. Boah, jetzt ist eigentlich gar nicht so schlecht. er bekommt Schaden durch die Eiskörner die ganze Zeit. Und dann habe ich schon wieder, ja jetzt ist er bestimmt schwach genug, damit ich den kaputt haben kann, Also auch hier. Jawohl gut gemacht, gut gemacht Team. In den den, kein Level ab. Überall, alleiter wurde besiegt. Sind das etwa die Grenzen des Wasser-Pokémon? Der Wasser-Pokémon, es gibt auch viel auszuprobieren Wird ja halt gar kein Geld. Wenn Ich floss noch meinen Badeanzug anbringe, könnte ich vielleicht etwas schneller schwimmen, aber war so schwimmvoll wie Agostella ist. Hilft mir das auch nicht weiter? Okay, das sieht ja schon wieder so richtig aus. Mal sehen, was da rechts war im Land da hinten, da ist noch ja, hat mich schon wieder bei einer eingesprungen. Da sind noch Schilder, so geben mir ein Wasser-Pokémon gegen das ich kämpfen kann. Kommen hat ein bisschen Schwierigkeiten aufzuleveln Okay, wenn man gefallen hätte, gerade eine kleine Pause und wir bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht aus? schimmerin Petra, ihr seid doch alle auf dem Bikini herum. ja mal werde ich ja wohl down kriegen. So, Gott, also warte ich mache den erst mal Wer weiß, was die danach neues raushaut. Wird für die einen ja Jetzt kommt die wieder schall Ich wusste irgendwas krasses das kommt hier. Ja, wo ist Schwimmerin? ich die Schwimmerinnen? Trainer nicht immer so. Was? Jetzt ist wieder da. Okay. doch so, du da muss man per level ab irgendwas Fünftiges lernen, Zauberblatt bringt irgendwie nicht so bis zum Ende des Spiels. Weil gibt es noch stärkeres so Pflanzen und Tag energieball oder so, würde ich sagen, ne? So, ach. Das wird neutral sein ja das, äh, das ist auch Sprungfeder, aber hat normal oder jetzt mal ein weg das ist wirklich das ist elektro und äh, wasser und flug also elektro Auch das. Hi, Gott. jetzt denkt sich noch, oh Gott, Elektro. Ah, meine Schwachstelle. Meine krasse Schwachstelle. Da, langsam kann ich meine Pokémon wieder austauschen. Habe ich ein gefühl Jetzt kommt Ich noch gedacht. Ladungstoß, alter Big Tox ist aber auch stark. Nicht und Petra wurde erledigt. Ich bin ein Meerjungfrau. Ich bin zurück ins Wasser. Jetzt in dieses minus 1000 Grad kalten Wasser deshalb war ich noch gleich hier ach ja ich wollte nach bären für meinen pokémon suchen ja okay dann dann klaue ich die mal kurz äh, erreicht meistens immer neue Bären, die ich finde mit jedem neuen baum das ja, war was Vielleicht schön ap plus einfach so ein wasser die kündigen sich doch einmal kurz an, wenn sie aus dem Wasser springen, aber trotzdem jetzt so Aber fangen als Pokémon kann es vorkommen, dass dabei nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen trifft umso häufiger auf, je mehr Pokémon man gefangen hat. Ich wusste es doch, man nennt die super Superfangen. Ich wusste doch, da war irgendwie so was. Ja, belebt stimmt. Ich vergesse immer immer. Schön bekommt man so mit ist teilt man Attacken aus? Ich will auch hier den letzten Rest hier erkunden, wo ich sagen: Schon mal kollektiv aus, bevor wir da in dieses eine Gebiet runter gehen, aus das natürlich ja. aus. Das ist für physisch ausgelegt, aber nicht. ich habe schon allgemein nicht mehr so viel. Zauberblätter auf damit. Ich wollte erst Dings einsetzen, aber ja. Na ja gut, jetzt Flora kann immer wieder Belebtkraft einsetzen, um sich ein watt Okay. Ist außer spezialverteilung so niedrig oder was? Der wir auch halbwegs hoch. Meine Niederheiten werde ich ganz Ganz weit rausschwimmen dann nie wieder kommen. So, es soll ja sogar mehr Meisterschwimmer geben, die den ganzen Weg von mir bis zum Ufer in der Carlos-Region schwimmen können. Nee. Das denke ich meist Eine Lüge, das hast du jetzt gerade erfunden. Ja, Geht mal aus dem Weg, Schützer äh, steif und schwer, höhe steif ach das ist von dingens glaube ich von leister ja, teil die entwicklung von riz aus die horn irgendwie so was da ist jetzt die rechte seite hier von diesen von diesen spike fort ja. ja jetzt mal wieder hier gut ja, da sehe ich nichts neues drin oder nee, was ist das hier Ewiges Eis, Was bist du aktiv? Ist auch neu aus. Hm, es hagelt, ja, will ich jetzt nicht fangen? Ist ein bisschen Zeit gegen dich, will ich kämpfen. Du siehst auch so ein Angler. Ne? beim kämpf kommt es erst auf den richtigen typ an sagt nicht sabine wird also sagen dass wenn ich ein weil doch oder es gibt glaube ich nicht gibt wasser wird also sagen wenn ich im pokémon kämpfen den richtigen typ einsetzt dass ich gewinne Big talks big talks bitte Hagelkörner in diese Blätter eingepackt, aber ich habe aroma und mit ich da teilen könnte, aber das überlebe ich nicht mehr. Gut ist. ich werde wahrscheinlich wieder ein vernünftiges Team reinnehmen, weil fertig sind wir auf dem Weg zur nächsten Route da sind oder nächsten Gebiet dieser Route verstehe wie das Leveling in diesem Spiel nicht. Die wilden Pokémon, die sind irgendwie immer 45 Level höher als die Trainer Pokémon. Das macht doch gar keinen Sinn. Muss doch eigentlich umgekehrt sein. Habe ich glaube schon fünf mal irgendwie erwähnt hier in diesem Spiel, aber oh. Was für ein Ding, oh. Hat man kenne ich nicht weiß ich gar nicht egal hier ist das? Was zum wie du hast mich gerade erledigt wie ist denn das schon wieder passiert hey was war das denn jetzt Oh, mit einem Team, aus einem einen Stacheln-Pokémon zu verlieren ist alles andere als spitze. Oh, oh. entwickelt entwickel dich! Ich weiß noch nicht, wie deine Entwicklung aussieht. Zeig mal. Ach, du bist gar nicht. Du bist das Ding. Tektas, du Ja, wie heißt er noch mal? Der Boss von Team Skull. Der hat doch so einen Teil. Von nicht zurück, um zu gehen, sie es eine Chance schließt zu und gibt den Opfer mit seinen Clown. Schließlich, als ich dachte, wären Generation 8 Pokémon, aber anscheinend nicht. Warum planen Wie heißt ja noch mal? Der, der ist wahrscheinlich wieder anders in Deutsch. Gusma, ja, wie talent man Ich weil Talent man fürs Angeln hat an einen Ort, in dem sich kein Pokémon tummeln kann, auch nichts anweisen. So eisstein wusste gar nicht als einstellen überhaupt gibt Jetzt habe ich nicht gesehen was das war zwei perle tri perle ach jetzt bin ich wieder hier ich alles erkunden schon wieder angesprungen du bist ein du schaffst das okay ich glaube das sind so hat man hat jetzt waren jetzt nicht so viel ich durchdings wieder bekommen habe wie komme ich da oben rechts hin da kommt man da nicht hin das sieht jetzt irgendwie gott ja. komme ich dann nicht hin ich glaube da komme ich gar nicht hin no. okay dann in der nächsten folge wirst du schon wieder dieses runde teil Ja, was bist du? Kloptopus. oh du bist wahrscheinlich die Vorentwicklung von diesen einen Dingen, ne? Ja, aber habe ich nicht. Also, würde ich wahrscheinlich schaffen, aber ist jetzt gerade zu nervig, habe ich hab so ein Gefühl. Gott, dann in der nächsten Folge werden wir dann so ungefähr das Gebiet hier erreichen, ne? Und dann werden wir hoffentlich schon in der nächsten Folge Spike Fort erreichen, ne? Da wäre noch mal schön, ne? Und, ne? Dann sage ich mal, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat er bald gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Tickowski!